Oh, und jetzt Mittelwerte und Diagramme, das ist jetzt nicht genau das Thema, aber mit Diagramme hat es schon zu tun und irgendwie mit Mittelwerte und das ist allerdings ein sehr interessantes Thema. Bitte die Aufgabe lesen zu lösen versuchen und machen wir das gleich. Die einfachste Figur, die wir äh, um das Zusammenhang darzustellen benutzen können, ist selbstverständlich ein Rechteck. Und damit es klar wird, dass es nicht ganz 60%, also nicht 3 äh, Fünftel des Ganzen, sondern ein bisschen weniger ist, haben wir hier ein bisschen weniger gezeichnet, es sollte ein bisschen noch weniger sein, aber okay, für die Darstellung reicht das jetzt hier so aus. Und wie kann man das jetzt so teilen, damit, sagen wir mal, diese Blei, blaue Fläche jetzt hier ist die weiße Partei, ja, ist die, diejenige, die mehr nein Entschuldigung, die bunte Partei. Na, doch die weiße Partei, die ist diejenige, die mehr Wähler hat, ja, die weiße. Ja. Und schauen, wir, wie kann man das jetzt die Bezirke so teilen, dass die weiße äh, Partei alle Abgeordnete bekommt? Ganz einfach, wenn man das so teilt, hat hier in diesem Bezirk die weiße Partei die Mehrheit, da auch, da auch, da auch, da auch. Also in allen fünf Bezirken wird der Kandidat des weißen Parteis gewählt. Geht's? Wie kann man das so machen, dass die Bundespartei mit 40 Prozent, mit 40 Prozent, vier von fünf Abgeordnete bekommt. Also 80 Prozent der äh, Parlamentssitzen. Wie geht das? Et voilà. Fabulös, oder? Da kann man wirklich... <lacht> Wieso? Also es ist gedacht, dass jeder Bezirk genau die gleiche Anzahl hat. Ja? Und das jetzt hier ist 20%. Das hier ist 20% des Ganzen. Und aber hier der Teil ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Das bedeutet hier hat die andere Partei mit 40% des Gesamten, ein bisschen mehr, 40, irgendwas. ja? In diesem Bezirk, wenn ich das so teile, die Mehrheit. Da, da, da und da. Jo, ja, so funktioniert ja bitte Demokratie, ja, kann so je nach äh, Wunsch die eine oder die andere Partei äh, so die mehrere Stimmen bekommen, die absolute Mehrheit bitte, 80 Prozent, ja, äh, erinnert sich das etwas nach äh, Wahlen in, in einem gewissen Staat, in Nordamerika vielleicht, so machen wir da weiter, äh, wie wäre das logische Ergebnis, also wie könnte man das so teilen, machen wir gleich, also, das wäre eine Möglichkeit oder einfach sagen, okay, 60 der Stimmen fast sind für die eine Partei, dann können wir das so teilen. Auch oder kann man auch andere mh, Teilungen machen, wie zum Beispiel auch so, ja. Da hätte in diesem Fall jetzt hier die weiße Partei eine, zwei, drei Abgeordneten, die andere einen, zwei, da also wie 60 zu 50% andeutet. Gut, danke sehr.